So, jetzt übergebe ich das Wort an Herrn Felix Kunde. Danke. So, jetzt hört man mich, oder? Ja. Hi, äh, ja, ich bin schon wieder. Ähm, man hat mich einfach ins eine Session mit zwei Vorträgen gepackt, warum auch nicht. Ähm, ja, das Thema passt gerade so auf eine Slide. Ähm, kompakte Datenbankschema für dynamisch erweiterbare GML-Application-Schemas. Wer hat denn schon mal von euch mit GML-Application-Schemas gearbeitet oder sich da mehr mit auseinandergesetzt? Wer hat schon mal was mit Inspire gemacht? Ha, ist dasselbe. So, ähm, damit, euch das Ganze ein bisschen, damit ich euch das ein bisschen näher bringen kann. Im, im, ich habe auch gerade gesehen, im Heft steht, dass, dass mehr was über die 3D-City-Database kommt. Das hat sich jetzt ein bisschen bei den Vorbereitungen zu dem Vortrag gewandelt. Ähm, das wird eher so ein Nebenthema sein. Ähm, die Gliederung für den Vortrag ähm, ist eigentlich mein Titel umgedreht. Also erstmal gibt es, was sind überhaupt GML-Application-Schemas? Was heißt eigentlich erweiterbar und dynamisch? Und ähm, wie kommen wir am Ende dazu Datenbank? Weil ich bin eigentlich am liebsten Datenbanknutzer. Ich bin jetzt kein XML- oder GML-Experte, kann damit jetzt auch eigentlich wenig anfangen, auch wenn es da Abfragesprachen und auch XML-Datenbanken gibt und so. Aber ähm, ich möchte am liebsten am Ende alles in meinen Postgres haben. Und wie komme ich da eigentlich von so einem Standard dahin oder vielleicht auch umgekehrt? Habe ich mir mal verschiedene Tools angesehen? So, was die meisten von euch gewohnt sind, ist, wenn sie Geodaten austauschen, dass sie sowas, wie, äh, dass sie Simple Feature austauschen. Also ihr habt einen Geometrie-Layer, eine Punktlinie-Fläche und dazu halt eine Attributtabelle, wo die ganzen Attribute von der Geodaten drinstehen. Ähm, hat, in, ja, hat verschiedene Stationen genommen in den letzten Jahrzehnten, von Desktop-GIS bis eben zum Mobile-Web auf dem Smartphone. Ähm, da, kann man, da nutzt man verschiedene Formate für. Ähm, hat alles mal hauptsächlich mit Shapefile angefangen, ist natürlich immer noch sehr verbreitet. Tab also so CSV-Daten sind glaube ich auch sehr oft mit so, einer, mit so Geometriespalten, einzelnen Geometriespalten. Ähm, irgendwann hat man gesagt, okay, das Web spricht XML, wir tauschen alles mit XML aus, also gibt's die, brauchen wir eine Beschreibung für Geodaten in XML. Daraus wurde dann die Geography Markup Language, kurz GML. Äh, mit GML, also der Standard, da kann man wahnsinnig viel mit machen. Also viele GML-Application-Schemas nutzen da auch nur ein Subset von... Also da ist wirklich ziemlich, ziemlich riesig. Google Earth kam irgendwann auf, da hat man halt KML benutzt. Und ähm, irgendwann hat man festgestellt, nun, hm, das Web spricht irgendwie doch JSON. Also was machen wir denn jetzt mit den ganzen XML-basierten Standards? Ähm, irgendwie wollen jetzt alle nur noch Geodaten mit GeoJSON austauschen. Oder vielleicht irgendwann auch GeoPackage, was wir ja gerade im Vortrag gehört haben. Ähm, mal sehen, wie das noch in den nächsten Jahren wird. So, wie sieht es aus mit dem Austausch von komplexen Featuren, also wenn man sagt, ich habe jetzt nicht nur einzelne flach strukturierte Tabellen in meiner Datenbank, sondern die sind alle miteinander verbunden, ähm, Objektorientierterer Ansatz, also zwar in einer relationalen Welt, aber ähm, warum würde man das vielleicht machen wollen? Vielleicht, weil man eine saubere Modellierung haben möchte, ähm, ein bisschen konsistenteres Datenbankschema, weniger Redundanz, also dass wenn man Foreign Keys und so weiter hat, dass man nicht einfach ähm, ja, Objekthierarchien zerstören kann. Ganz einfach, über einfachen Wege. Äh, das sind so die klassischen Argumente, warum man auch so eine Datenbank nutzt. Konsistenz, Redundanzvermeidung und so weiter, Normalisierung. Das lernt man alles in der so Datenbankvorlesung. Ähm, so und wenn nun ähm, zwei Parteien, das, oder jemand hat ein Zielsystem, jemand hat ein anderes Zielsystem und die haben dort ihre Geodaten verwaltet, haben sich ihre eigenen Tabellenstrukturen ausgedacht. Wie können die zusammenkommen? Am besten, sie nutzen dafür so ein ETL-Werkzeug, ein Converter wie GEDAL oder viele nutzen hier in Deutschland auch FME in den öffentlichen Verwaltungen. Ähm, was man sich dann irgendwann gedacht hat, naja, es wäre ja gut, wenn da nicht immer, wenn man nicht immer die gleiche Arbeit macht, sondern wenn man vielleicht versucht, das Ganze auf ein, äh, ein Standardschema zu mappen, sodass dann Nutzer von, äh, so hier jetzt in dem Fall OGC-Compliance-Software, super happy sind, weil sie dann damit gleich die Daten konsumieren können. Ja, also, wenn man, man hat nicht irgendwie versucht, verschiedene Schnittstellen für Geodaten zu schaffen, man hat irgendwann gesagt, wir machen das alles über WFS und dann hat man Software, die WFS konsumiert, alles super. So ein Standard, ich habe es auch mal extra so dargestellt mit ein bisschen mehr Tabellen, der ist natürlich immer ein bisschen komplexer, weil er versucht, auch vielleicht mehrere Use Cases abzubilden. Ähm, und wenn dann so ja, Neulinge, die vielleicht in der Domäne noch nicht so ähm, bewandert sind, was man, wie man da Dinge beschreiben kann und so weiter, wenn die das dann sehen, dann kommt immer erst so dieser. Alter, das ist einfach mega krass. Also ich habe zum Beispiel jetzt in meinem Forschungsprojekt mit Verkehrsdaten zu tun. Da gibt es auch so einen Standard, der sich DATEX2 nennt und da kann man wirklich Straßenelemente und Verkehrsdaten auch beschreiben also, und das ist einfach also, krass overingeniert manchmal so ein bisschen. So, warum ähm, soll man das überhaupt nutzen? Also kommt vielleicht manchmal so die offensive Frage, boah, es ist super komplex, gib mir einfach JSON. Ne, ich passe mir dann die Elemente raus, ich gucke mir das an, das ist ja lesbar, ich verstehe schon, was da dann ungefähr drin steckt. Und gibt doch vielleicht Metadaten, das ne? also ist immer so ein kleiner Running Gag, Metadaten, vielleicht immer noch ein bisschen Stief, mit der nicht behandelt, aber da steht ja vielleicht auch einiges drin, wo mich mir dann erschließen kann, was eigentlich in dem Datensatz drin steckt. Also warum brauche ich da jetzt ein standardisiert definiertes Schema für, mit Objekten und so weiter. Und ähm, es geht doch immer darum, ne, auf in den nächsten Sprint, äh, ist ja nur eine Woche oder zwei und da wollen wir den Minimum Valuable Prototype entwickeln und das muss super schnell gehen und ich kann jetzt nicht einen Monat mich damit beschäftigen, mich krass in so ein Schema einzuarbeiten. Und dem Kunden ist es am Ende ja eigentlich eh egal. Also der will ja vielleicht eine schöne blinkende Karte haben und wenn das jetzt alles auf Standards basiert oder nicht. Also. So paar Gründe dafür, warum es gut ist, so einen Standard zu haben. So das Standardargument kennt ihr, also mit der Interoperabilität. Ich, <lacht> ich habe sogar den Versprecher hier so reingeschrieben. Ähm, und raus aus der Integrationshölle nicht mehr immer alles von einem System in andere äh, konvertieren, sondern wirklich mal einen standardisierten Weg haben, wo man, wo sich alle darauf irgendwie verständigt haben. Und ähm, man kann, das sind so, jetzt kommt es ein bisschen mehr zu den Argumenten, wo man vielleicht nicht sofort dran denkt, ist, dass man mit so einem Standardschema auch ein bisschen die Datenproduzenten an Pranger stellen kann. Also ähm, ich habe halt viel in meiner Vergangenheit mit CityGML gemacht und da war das immer so, dass man irgendwann, also die, ich weiß auch nicht, wie die Professoren das gemacht haben, die diesen Standard hier in Deutschland also hauptsächlich mitentwickelt haben, die haben es irgendwie geschafft, in der Wirtschaft bei der, oder bei der öffentlichen Verwaltungen, das irgendwie in deren Köpfe einzupflanzen, dass das gut ist, das zu machen. Und äh, dann waren die auch so, dass sie gesagt haben: So, wenn, also es wurde in Deutschland dann ja auch beschlossen, alle 3D-Gebäude müssen in CityGML sein oder hatte dem ADV-Profil von CityGML. Und ähm, dann konnte man den Datenproduzenten, die dann CityGML gebaut haben, immer sagen: So, das müsst ihr unterstützen, das, so wollen wir es modelliert haben. So, das ist für, ähm, ja, für Datennutzer eigentlich relativ gut, wenn sie das so quasi so mit so einem Standard, so einen Vertrag mit so einem Datenproduzenten machen können. Und ähm, was es natürlich bei so einem Standard immer gibt, der bietet sehr viel Flexibilität. Ich habe bei CityGML auch Sachen gesehen, die zwar validiert haben gegen so ein Schema-Validierer, aber wenn man das semantisch sich angeguckt hat, was da gebaut wurde, das war teilweise schon ein Albtraum. Und ähm, Also auch für Softwareentwickler ist es manchmal ziemlich hart. Ähm, aber man kann das auch immer so ein bisschen so sehen, wie so eine Art, ähm, wenn man so einen Standard hat, in seiner Domäne, das ist ja immer für jede Domäne, sollte ja so sein, sein eigenes einen eigenen Kompromiss haben vielleicht, so auf, auf wie man die Objekte beschreiben sollte. Das ist auch so ein bisschen wie so ein Schutzschild vor vielleicht irgendwelchen Startups, die da ankommen können und sagen können: so, Mensch, hier, lass uns mal was mit 3D-Stadtmodellen machen und wir machen es einfach so, wie uns das gerade in den Sinn kommt. Und ähm, dann kommen sie in unsere Community und dann merken alle, dann also sind wir alle so ein bisschen, wie du machst, nicht City GML. So geh weg, wir wollen nichts mit dir zu tun haben, also du musst es nach Standards machen. Also es ist auch schon ein bisschen, also bei uns war es jedenfalls immer so, dass wenn dann Esri gekommen ist und gesagt hat, wir machen unser eigenes Ding oder Autodesk, wir machen es jetzt irgendwie anders, die sind halt gegen diese Barriere gelaufen und dadurch hatten die Leute, die dann immer versucht haben, standardbasierte Software zu machen, so einen kleinen Vorsprung. Ist eigentlich auch eine coole Sache für Firmen. Ähm, gut, und was ich auch noch interessant finde, ich werde werd es krass überziehen, das weiß ich jetzt schon ist, ähm, das ist so ein, so ein, einfach nur so ein Hirngespenst von mir. Können wir auch danach sagen, ob das jetzt völlig gekloppt ist und, oder auch nicht. Ich stelle mir mal vor, wenn wir so ein standardisiertes Labeling von Objekten haben, dass wir, wenn wir dann vielleicht so sehr fuzzy data, haben, sowas wie Punktwolken, was man im Hintergrund sieht oder Rasterdaten, daraus jetzt vielleicht so Objekte zu extrahieren, automatisiert, dann haben wir, das geht ja im Bereich Machine Learning und Deep Learning immer darum, man braucht ganz viele Daten und die müssen irgendwie gelabelt sein. Und äh, ich habe Kollegen, die arbeiten im Textmining-Bereich und da gibt es den Goldstandard. Und dann habe ich gedacht, irgendwann sind sie gefragt, was ist denn der Goldstandard? Und dann haben die mir gesagt, ja, das heißt, zwei Leute, zwei Linguisten haben auf den Text geguckt und, und haben den halt klassifiziert. So. Also zwei, die sich halt auskennen, haben sich das angeguckt. Das ist bei denen der Standard. <lacht> und dann habe ich mir gedacht, okay, da das sind wir doch schon ein bisschen weiter mit so einem, ähm, ja, mit einem Verfahren, wie wir Objekte beschreiben. Und das könnte man ja vielleicht dann immer mal verwenden, wenn man Machine Learning darauf schmeißt, dass man sagt, okay, das am Ende, wir sagen dir, das soll am Ende rauskommen, diese Objekte sollst du erkennen und dann schmeißt, da generiert er uns irgendwann standardisierte Daten, das wäre doch eigentlich ziemlich cool. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob es Bullshit ist, aber ähm, stelle ich mir irgendwie ziemlich cool vor. Okay, so was ist nun, wenn man sagt, ich ähm, habe hier mein use Case, ich habe hier mein Projekt und das hat besondere Anforderungen und ich möchte gerne Standard benutzen, aber... Ähm, der passt nicht ganz zu dem, was ich brauche. Ähm, was, was ist, wenn der Standard nicht genügt? Also ein so ein Comic, den ihr wahrscheinlich auch alle kennt, ist, dass man dann sagt, nee, also wir gucken uns an, es gibt so viele Standards, wir machen jetzt den einen Standard, der One Standard to Rule Them All, und dann hat man halt einen weiteren Standard. Oder das ist wieder so eine Option. Man kann auch sagen, wenn es einen bestehenden Standard gibt, der vielleicht so generische Klassen anbietet, dann könnte man ja eigentlich alles, was oben drüber kommt, einfach da reinmappen, so in so Dummy-Klassen quasi. So, man hat den Vorteil, man kann dann Software, die diesen Standard unterstützt, gleich verwenden, aber ähm, man kann das nicht mehr wirklich syntaktisch validieren. Also man kann nicht mehr wissen, was steht da eigentlich in den dummy daten drin, kann man das nur nutzen. Ich habe hier mal dieses Buch mit von SQL Antipedas, das Cover, finde ich ziemlich schön, dass man versucht dann einfach alles in so eine Prototype-Klasse reinzupressen. Ist vielleicht auch nicht immer gut. Aber wenn man davon nicht viel hat ist das ein gangbarer Weg. Ein anderer ist natürlich, was man auch immer machen kann, wenn man jetzt vielleicht eine größere Firma ist, mehr Zeit hat und auch, so dann kann man natürlich immer sagen, wir nehmen jetzt Teil an so einer Standardization Working Group, wir setzen uns da rein und wir sagen, wir bringen da unsere Anforderungen mit und sagen hier, dessen, wegen den und den Gründen passt es irgendwie nicht und wir müssen da was verändern. Ähm, ich habe selber an solchen Meetings nie teilgenommen, auch so an Alkes Meetings und so nie. Ähm, ich glaube, ich hätte auch Besseres zu tun, als das zu machen, aber eigentlich ist das schon eine wichtige Arbeit. Aber... Ähm, ja, was, was zum Beispiel, was ich sagen kann, was bei Citygml passiert ist, dass Leute dann gesagt haben, wir brauchen zum Beispiel für so Evakuierungsmaßnahmen, da wollen wir, da ist uns eigentlich egal, ob eine Wand 3D ist, weil City GML war immer nur 3D und dann hat man gesagt, jetzt im neuen Standard, der vielleicht nächstes Jahr dann kommt, dass man auch alles auch als 2D modellieren kann oder also ein LOD 0 von der Wand ist dann einfach eine Linie. So, reicht vielleicht im Evakuierungsfall vollkommen aus, um man jetzt weiß, wo ist die Tür, wo ist die Wand und so weiter. Eine vierte Option, das bieten einige GML Application Schemas an, sind so Hook-Elemente in XML. Da kann man dann einfach sagen, okay, ich kann zusätzliche Attribute zu einem bestehenden Attribut hinzufügen oder neue Feature-Klassen anlegen. Also ich könnte das hier machen oder ich könnte sagen, ich lege eine neue Feature-Klasse an zu einer abstrakten Klasse, die es im Standard gibt und davon lege ich noch Kinderklassen an und so weiter. Und, ähm, das Coole daran ist, wenn man also das kann man unabhängig vom Standard machen. Also man sollte, wenn das vielleicht eine wichtigere Sache ist wie Energiemodellierung oder so, sollte man sich schon Leute suchen, die auch in dem Umfeld unterwegs sind, dass man sich auf da so ein Schema einigt und gemeinsam so ein, ein weiteres Modell baut, so einen eigenen Namespace. Und der huckt sich quasi, also der hängt sich so rein in einen Standard und hat aber seinen eigenen Namespace. Das heißt, die Objekte, die hier in den weißen Boxen sind, kann man dagegen validieren. Also wieder dieses Ding, man kann Datenproduzenten an den Pranger stellen. ist eigentlich auch ziemlich cool. So, ratet mal, wie viele ähm, gml applications schemas das unterstützen? Zwei. <lacht> Leider noch. Also CityGML und Xplan können das. Also, warum in ja nicht, weiß ich auch nicht. Aber so, so im UML sieht das Ganze am Ende so aus. Also, eigentlich kann man solche ADE, also Application Domain Extension nennt sich das, kann man eigentlich in UML nicht modellieren. Ähm, man muss da so ein paar Tricks anwenden, damit das geht. Aber ähm, ja, so sieht es dann in der Modellierung aus. Okay, gut. Jetzt kommen wir aber eigentlich zu Datenbank. Wie viel Zeit habe ich noch? Okay. Okay. Gut. Ähm, ein sehr, sehr, sehr altes Thema. Wie komme ich von einem objektorientierten Modell in ein relationales Modell? Ne? Ich habe hier gekapselte Objekte und in der relationalen Datenbank sind die Informationen von einzelnen Objekten vielleicht versprengt auf sehr viele Tabellen. Wie kriege ich da das Mapping hin? Also, wann, wann ähm, forme ich eine Klasse zu einer Tabelle um, wenn jetzt die Klasse noch Attribute hat, die wiederum komplexe Typen sind, sowas wie Farbe, hat ja RGB-Wert oder so, ist vielleicht ein komplexer Typ. Wie wird das in der Datenbank dann gemappt? Das sind so eine Sachen, wie bildet man Hierarchien und Vererbungen ab und so weiter. Wie, wie weit normalisiert man? Also, in der Datenbank ist ja immer, also, wenn man Datenbankvorlesung besucht, am, Ende, am Anfang lernt man immer, wie normalisiert man, wie teilt alles auf, Redundanzen absolut vermeiden. Und wenn man dann irgendwann in der Praxis angekommen ist, merkt man, es ist, eigentlich wollen sie alle immer das Umgekehrte, sie wollen immer möglichst denormalisieren, alles ähm, so einfach strukturiert haben, in so wenig Tabellen, um Joints zu vermeiden, damit man, Hauptsache, es ist schnell. Also, scheißegal, wie die Daten modelliert sind, Hauptsache, es ist schnell. Das ist so meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und äh, ja, die Frage ist immer, wenn ich dann mit so einem GML-Schema ankomme, kann die Lösung, dass dann mappt die das einmal auf die Datenbank und dann ist es da. Und wenn, ich, wenn sich da jetzt aber was verändert, was mache ich dann mit meiner Datenbank? Gibt es da irgendwie Mechanismus, dass auch das erweitert werden kann? Oder wenn jetzt CityGML mit Erweiterung, benutzerdefinierten Erweiterung kommt, unterstützt die Software das dann, ist auch eine Frage. Ähm, äh, genau. Gut, was gibt es für Lösungen über... Ähm, die werde ich jetzt schnell rübergehen. Es gibt die 3D City Database, das ist quasi ein Mapping von CityGML in PostGIS, um 3D Stadtmodelle in der Datenbank zu speichern. Ähm, das Verrückte hierbei ist, dass ist es alles manuell gemappt wurde. Also, man hat damals, das war wirklich so ein Fall, wo man gesagt hat, wir wollen so wenig Tabellen wie möglich haben. Also, am Ende kamen da 60 Tabellen raus, aber das UML-Mapping ist manuell. Die, ähm, das Datenbankschema wurde nochmal angepasst. Es gibt auch einen Importer-Exporter, der hoch performant ist und auch mit beliebig großen GML-Dateien umgehen kann, also richtig toll, aber ist eben auch hardcoded. Und ähm, wir haben auch einen Feature Service dafür geschrieben, der halt auch auf so, einem, ähm, auf so einer XML-Konfigurationsdatei basiert. Also er guckt, was für Spalten gibt es alle in der Tabelle und baut sich dann aus dem WFS-Befehl eine SQL-Abfrage gegen die Datenbank. So, wir mussten dann halt irgendwann gucken, okay, wie gehen wir jetzt mit diesem Fall um, dass CityGML irgendwie erweitert werden kann durch Nutzer, dass jeder Nutzer da irgendwie ankommen kann mit seiner eigenen ADE, wie können wir das unterstützen? Und ähm, ja, dafür haben wir uns einen. Äh, oder dafür ist in der Dissertation so ein ziemlich komplexer ähm, Workflow entstanden. Er ja, ist nämlich davon ausgegangen, man könnte ja vielleicht versuchen, so ein UML-Klassendiagramm auch als so ein Graphmodell darzustellen. Und dann ähm, definieren wir Graf-Ersetzungsregeln, wie wir sagen, okay, wir fügen extra Kanten ein und sagen, okay, die Tabelle muss äh, das Objekt muss mit dem gejoint werden, das, die Objekte fallen in diese Tabelle rein und so weiter. Und ähm, am Ende kriegt man so einen ja, Graphen mit, also die Knoten sind. Äh, ist vielleicht weniger und auch mit neuen Kanten und daraus kann man dann so Tabellen äh, generieren, wieder also so Create-Table-Befehle generieren. Und äh, das haben wir dann gemacht. Dafür haben wir so ein Tool benutzt, das an dem Logo kann man es vielleicht erahnen, ist auch schon ein bisschen älter, aber ähm, ich habe es mir mal angeguckt und diese Graphersetzungsregeln, wenn man das mal sieht mit diesen Join-Elementen und so weiter, also es ist jetzt auch nicht, würde ich sagen, mega benutzerfreundlich, aber am Ende hätte man dann sowas, wenn es zum Beispiel so Objektarten gibt, wie ein Gebäude hat ein Gebäudeteil, Gebäudeteile können Gebäudeteile haben und so weiter. So eine Rekursion, dass man die zum Beispiel am, am Ende in einer Tabelle abbildet, mit so, also dass man so eine Tree-Struktur in einer Tabelle schachteln kann. ist Bei so einem generischen Mapping oft, äh, wird das nicht so unterstützt. Und am Ende haben wir dann gesagt, okay wir haben unser Kernschema, das verändern wir nicht. Und immer wenn jetzt eine ADE kommt, dann wird die darum rum angelegt, aber es werden nicht, auch wenn jetzt vielleicht ein Gebäude neue Attribute bekommt, werden die in einer Extra-Tabelle verwaltet und die Tabelle selbst, wird das Kernschema wird nicht angepasst. So. Das Ganze kommt irgendwann im Sommer mit der nächsten Version, aber jetzt, ähm, da vielleicht nicht so viele von euch die 3D City Database nutzen, wollte ich euch mal die ganzen anderen Tools zeigen, die es noch gibt. Und ähm, eins, ein Werkzeug, das ist schon, also schon sehr lange mit komplexen GML Schemata umgehen kann, das ist der Degree Feature Store. Ähm, ich habe es jetzt auch mal ein bisschen mit, S, äh, mit City GML probiert, äh, Ja, es gab da noch ein paar die wahrscheinlich noch mit den Degree-Entwicklern klären muss. Aber ähm, was ich sagen muss, es gibt ab der neuen Version von Degree 3.4, die, denke ähm, ich mal, demnächst irgendwann rauskommt, gibt es jetzt so einen neuen Command-Line-Importer, der relativ angenehm zu bedienen war. Also, ähm, und der spuckt am Ende dann halt so eine XML-Konfiguration und SQL-Files raus. Ähm, was man natürlich immer hat bei, bei dem Mapping, ihr seht hier, 422 Tabellen habe ich jetzt gezählt so versus 60 Tabellen. Wenn ihr das Ganze serialisieren wollt, dann ist das schon ein enormer Aufwand. Und dafür hat Degree dann eben auch diesen Blob-Modus eingesetzt, dass ihr einfach nur eine ID-Spalte habt und dann einfach das, ja, das Objekt als Blob. Und kriegt, man kriegt sowas natürlich dann sehr viel schneller raus aus der Datenbank, aber wenn man so räumliche Filterungen machen will, ist das natürlich vielleicht ein bisschen komplexer. Ähm, also das, dann ist es wiederum vielleicht langsamer als der relationale Modus. Man könnte vielleicht mal überlegen, ob man da vielleicht auch JSONB einsetzen könnte. Ähm, gibt es ja auch seit PostgreSQL 9.4. Gut. und ähm, ja Was ich gesehen habe, ist das Mapping. Ich glaube, man kann es auch sehr stark konfigurieren und anpassen für seine eigenen Bedürfnisse. Ich weiß nicht, ob man das so als normaler User hinkriegt oder sich da besser Support von Firmen wie so Latlon holt. Ähm, es gibt zum Beispiel, die haben ja hier auch auf der Konferenz diese X-Plan-Box vorgestellt, ähm, wo sie, glaube ich, sehr viele eigene Anpassungen auch gemacht haben an, an dem XML-Schema äh, oder also an dem Datenbankschema schema dass es vielleicht ein bisschen verändert ist und flacher ist. So, Support hier ist für Postgres, Oracle, MSQL und bald habe ich gesehen auf der Roadmap auch Geo-Package. Das wäre natürlich ziemlich cool. Und genau, das ist hier einfach aus dem Foliensatz von dem Dirk Stenger rauskopiert, eigentlich das, was ich gesagt habe. So, Geo-Server hat auch so eine Erweiterung, App-Schema. Ich habe immer gedacht, dass das eigentlich so ähnlich ist wie Degree, aber es ist eigentlich vollkommen anderer Ansatz. Bei Geo-Server geht man eher davon aus, ihr habt eine fertige Datenbank und jetzt wollt ihr irgendwie ein inspire-konform WFS darauf schnallen und dann braucht ihr halt auch ein Mapping von euren vielleicht wenigen Datenbanktabellen auf diese komplex Features von GML und was man da machen kann ist dann, dass man sagt, ähm, man kann sich das auch alles in XML konfigurieren in, in äh, GeoServer. Die Dokumentation ist auch relativ komplex dafür, aber ja, wer mal ehrlich, wer baut sich da wirklich selber sein XML zusammen? Das ist glaube ich schon ziemlich Hardcore, wenn, wenn man da nicht so tief drinsteckt, steckt, ist auch sehr fehleranfällig glaube ich. Und der Workflow, der hier vorgeschlagen wird, ist, dass man dieses Tool Hale nimmt, ähm, was ja da aus der Uni Darmstadt, auf so einem Spin-Off entwickelt wurde, von WeTransform. Und ähm, bei Hale kann man dieses ganze Align-Mit halt machen, von man lädt seinen Datenbankschema rein, man muss einfach nur Kanten einfügen, so die müssen auf die und die komplexe Features mappen und daraus kann man dann so ein App-Schema exportieren und hat dann ein WFS-Inspire-konform in Geo-Server für, ähm, für seine Datenbank. Also ich bin noch nicht fertig. <lacht> ich muss es auch noch durchziehen, glaube ich. Weil Fragen wird es vielleicht sowieso nicht so viele geben. Also was unterstützt wird, ist, ähm, ist Postgres, Oracle und äh, auch MongoDB. Also das ist quasi, ich würde sagen, MongoDB ist so ein bisschen, kann man eh wahrscheinlich vergleichen wieder mit dem Blobmodus modus von Degree. So und ähm, ja, hier ist das Ganze auch nochmal. Es gibt dafür auch Tutorials, also man kann das auch alles selber mit so einem kleinen GML-Subset alles nachspielen, so wie das aussieht. Also am Ende wird das alles in ähm, ja, einfache Typen gemappt, aber dieses App-Schema macht halt die Magic. So, ähm, für alle Kugelsnutzer nutzer und GEDAL-Liebhaber gibt es seit Version Kugels 3 dieses ähm, GML Application Schema, diese Toolbox. Ähm, GEDAL hat ab 2.2 auch einen neuen Treiber für GML Application Schemas, die das dann auch out of the box unterstützen. Ich habe da auch mal City GML raufgeschmissen, kam auf 1400 Tabellen, das ist schon noch mal ein bisschen mehr. Was cool ist an diesem Plugin, also man sieht es hier, so wie das aufgebaut ist, die Idee ist, man kann WFS einbinden. Also man gibt eine URL ein und er zieht sich dann das Schema raus und erstellt, sagt dir dann, okay, das sind die Tabellen, die ich jetzt anlege. Man kann aber auch eine GML-Datei angeben. Und, ähm, und man, das Coole fand ich auch, dass man eine bestehende Datenbank, da gibt es so verschiedene Modi, dass man sagen kann, ich erstelle jetzt die neuen Objekte oder ich aktualisiere Werte und ich füge neue Spalten hinzu und ich überschreibe das, was da ist. Das fand ich schon ziemlich cool. Und ähm, ja, am Ende sieht das Ganze dann ungefähr so aus in Kugels, dass man da seine ganzen Tabellen hat und man hat in der Mitte sieht man sein Objekt. Das ist eigentlich ein 3D-Haus von oben, aber leider stürzt mein Kugels 3 immer ab, wenn ich in 3D-Modus gehe. Und ähm, hier sieht man rechts das, äh, das Plugin dafür. So, jetzt bin ich eigentlich fast durch. Es gibt noch ein paar weitere Lösungen, die ich mir jetzt nicht mehr im Detail angesehen habe. Shape Change und xmi im 2 db die halt speziell für UML zu so Datenbankschema gemacht sind und Stettle, ist halt noch so ein leicht, leichtgewichtiger Python-Bibliothek äh, Python zum Mapping von diesen ähm, GML-Application-Schemas. Also wenn ihr noch mehr kennt, sagt es mir ruhig, dann füge ich das noch hinzu. Eine interessante Sache, weil, weil ich ja schon den Blobstore und äh, MongoDB und so weiter erwähnt habe, wäre, wenn man jetzt sagt, ich muss eigentlich gar nicht groß filtern, ich will das einfach nur alles reinschieben und mir ist das Schema eigentlich egal, da liegt es vielleicht nahe, dass man NoSQL-Datenbanken nimmt, weil die sind halt schemalos und da können, kann das XML oder das kann ja aussehen, wie es will. Und ich würde sagen, ja, das soll für alle User, die irg irgendwie Daten schnell rein und raus haben wollen und äh, gar nicht großartig filtern wollen. Und ich denke immer, dass, ne, also ich komme eher aus der relationalen Welt, ich, mein, da schießt man ja ganz gerne mal gegen diese NoSQL-Datenbanken. Ich würde es mal alles gar nicht so eng sehen, weil ich denke immer, dass... Solche NoSQL-Datenbanken auch immer ihre Daseinsberechtigung vielleicht so als Zwischenschicht zwischen der eigentlichen Datenbank und einem Client haben. Also, wenn ein Client einfach schnell Dinge rendern muss, warum nicht das einfach in so einem NoSQL-Zwischenspeichern, also in so einem Datastore? Okay, so, das ist das Fazit. Ähm gut, ich hoffe, also, was ihr mitnehmen könnt, ist, dass ich bin immer noch davon überzeugt dass man mit graph relativ, also diese ganzen Modelle auch gut abbilden kann und auch erklärbar und verständlich machen kann. Ähm, ich weiß immer nicht, ob man da wirklich für eine Graphdatenbank nehmen muss. Äh, ich habe damit bisher noch nicht so gute Erfahrungen gemacht, vor allen Dingen, weil die Geodatentypen nicht so gut unterstützen. Äh, ihr seht natürlich, das ist nach wie vor ein sehr komplexes Thema, aber der Einstieg ist wesentlich leichter geworden. Also ich glaube, am Anfang gab es auf FOSGIS und FOS4G-Konferenzen immer so ein bisschen Unrufe gegen diese komplexen Standards, ähm, aber es lag vor allen Dingen auch daran, dass es diese ganze Softwareunterstützung, glaube ich, einfach nicht gab, wie es jetzt da ist und ähm, ja und wenn ich finde dieses Konzept der ad ist eigentlich ziemlich cool also ich finde das könnte ruhig Schule machen für mehrere GML Application Schemas macht die Softwareentwicklung natürlich ein bisschen komplexer also der Entwickler von GEDAL vor diesem GML Application Schema Driver der Ian von GEDAL der hat mir gesagt dass er da an drei Monaten gesessen hat Fulltime also er hat noch nie an einem Driver so lange gesessen <lacht> da sieht man schon die Komplexität gut und die Empfehlungen die habe ich eigentlich die sollten auch schon aus den anderen Sachen raus äh, vorgegangen sein also gut soll fürs überziehen was Herr Kunde vielen Dank das ist ein super Vortrag danke vollgestopft mit Informationen äh, ja